Guten Morgen! Heute eine Information die garantiert für die meisten von Euch komplett neu ist, aber halt eigentlich gar nicht so wirklich neu ist. Initialzündung für die Beschäftigung des Themas war eine Mail von Sarala, danke nochmal dafür. Generell wenn ihr interessante Themen habt, gerade im Bereich Gesundheit und Forschung, immer her damit. Ich lächze förmlich danach bei allen äh, ja, aktuellen Dingen die mit unserer Gesundheit zu tun haben auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu sein. Genauso wie deine natürliche Ballengang quasi ein Wissen ist was nur verschüttet worden und überlagert worden ist von der Industrie und dem Marketing, so ist der natürliche Stuhlgang auch in Vergessenheit geraten, zumindest in den Breitengraden in denen sich die Zuschauer meines deutschsprachigen Kanals vor allem aufhalten. Aber was ist denn ein natürlicher Stuhlgang überhaupt und wie unterscheidet er sich von einem unnatürlichen und vor allem wo liegen die Gefahren eines unnatürlichen Stuhlgangs? Zum einen ein natürlicher Stuhlgang. Ähm, ja, das äh, ist erstmal nur äh, in Hockposition überhaupt möglich. Das ist die ureigenste Form, wie wir uns schon immer entleert haben. Also nicht im Sitzen und ja, einem schönen Wasserklosett, sondern wirklich das Hocken direkt über dem Boden. Und das ist nämlich die Position, wo der äh, Musculus äh, puporectis... Ich habe das ja Musculus äh, wo dieser, also wenn man hockt wo er komplett entspannt ist und gestreckt im Körper agieren kann dieser Muskel sorgt dafür dass der Mastdarm abgeknickt wird und der Stuhl den Körper nur dann verlässt wenn es den entsprechenden Menschen auch für seine äh, derzeitige Gesamtsituation zuträglich ist sprich er auch auf Toilette gehen möchte das was einerseits erwünscht ist, dass also durch das Abknicken des Mastdarms das Entleeren verhindert wird, ist beim Stuhlgang selber natürlich kontraproduktiv, weil dann möchte man sich möglichst schmerzfrei schnell und komplett entleeren. Und genau, und genau da beginnt die Problematik, die Sitzposition, also äh, nicht die, die Hock sondern die von uns durchgeführte typische Sitzposition sorgt dafür dass der Mastdarm immer noch nicht komplett Ungeknickt und damit rückstandsfrei entleert werden kann. Da der Musculus Wort, in dieser Position eben immer noch angespannt ist, der Darm kann so nicht komplett entleert werden, da immer noch diesen Knick ja, dass es immer noch diesen Knick gibt und dieser führt dazu, dass dann auch Darmreste immer wieder vor dem Knick im Mastdarm verweilen, die im Worst Case sogar eben zu Krebs führen können, wie Nikolaus Rottmann äh, anerkannter Chirurg in Wien meint. Auch sollte eine Darmentleerung komplett schmerzfrei und vor allem ohne Pressen natürlich vonstatten gehen, aber wie sehr haben wir uns schon daran gewöhnt auf der Kloschüssel zu, äh, zu sitzen und zu pressen und äh, ja, es gibt auch nicht wenige die trotz leichten Pressens nicht schmerzfrei kacken können, sondern richtig heftig pressen müssen, so der, ja, der Kopf rot wird. Ne? Äh, dass dies nicht natürlich und ideal sein kann ist augenscheinlich. Ein Punkt ist auf jeden Fall die Rohkosternährung, womit man einen Riesensprung macht, was die Darmgesundheit und auch die leichtere Entleerung angeht. Aber eben auch die Sitzposition hin zu einem natürlichen Hocken, zu einer, zu einem, wie man das jetzt sagen, von jeher entleert hat, hocken. Äh, denn das Hocken das verändert, äh, verändert den Winkel zwischen Rücken und Oberschenkel von 90 auf 35 Grad, also 60 Grad Unterschiedwinkel. Äh, und das macht sich eben bemerkbar dann darin, dass eben der Muskel locker ist und dass er der ganze gerade ist und sich komplett entleeren kann. Und dazu muss man nicht sein komplettes WC rausreißen, um sich dann äh, ja in das entstandene Loch im Boden entleeren zu können, sondern äh, es reicht schon vollkommen aus sich eine kleine Toilettenbank vor das WC zu stellen habe ich davon noch nie gehört vorher aber jetzt weiß ich sie nennt sich Toilettenbank äh, ich habe das euch hier mal in dem Video demonstriert wie ihr seht, ist der Winkel hier ohne Hocker 90 Grad ungefähr. Und was man nun leider nicht sieht, aber wo ihr mir einfach vertrauen müsst, dass der Mastarm immer noch stark geknickt ist. Wenn man nun einen Toilettenhocker nutzt, der hier ist der Toilettenhocker Huka von gleichnamiger deutscher Firma. Den Link zum Hocker zu Amazon als auch den Link zur Firmenhomepage, den habe ich euch unten in die Infobox gepackt. Dann ändert sich der Winkel von außen sichtbar. Zum einen der Winkel der äh, zwischen Rücken und Oberschenkel und dann natürlich auch äh, der des Muskels, was man nun leider nicht sieht, weil man nicht in mich reingucken kann. Äh, innerlich entspannt sich auf jeden Fall äh, dieser, dieser, äh, dieser Musculus äh, puporectalis so sehr, dass äh, der Mastdarm eben komplett äh, ja, glatt und frei liegt und nicht mehr geknickt wird. Die gesundheitlichen Effekte einer Hockposition beim Stuhlgang sind auch in diversen Studien belegt. Zwei, die ich gefunden habe, habe ich euch mal unten in die Infobox auch reingepackt. Eine beschäftigt sich mit den Hämorrhoiden und Analfissuren und die andere mit Schmerzen und der generell positiven Wirkung eines natürlichen Stuhlgangs auf die Darmgesundheit. Natürlichen Stuhlgang damit gemeint wirklich die Position, also dieser wirkliche natürliche Hockvorgang. Aber mal die Studien außen vor gelassen. Fakt ist, und äh, das merkt man selber, und ich nun seit ein paar Tagen auch, dass mein so Darm viel, viel einfacher, das heißt auch ohne Pressen und ohne äh, pff, ja, irgendwas sich anzustrengen, äh, auch, auch viel kompletter entleert. Ne? Und, äh, und das kann man eigentlich gemessen am normalen Menschenverstand nur als positiv bezeichnen. Ich bin total froh, dass mich Sarala auf diese Thematik aufmerksam gemacht hat und ich nun diesen Hoka bei mir stehen habe und wollte die Information unbedingt mit euch teilen. Ähm, ja, und ich bin auch gespannt, ob ihr schon von diesen gesundheitlichen Vorzügen der Hockposition vorher gewusst habt und eventuell, weil das ist ja, das ist Wissen, das ist schon immer da gewesen. Also jetzt nichts Neues, aber irgendwie war das nie in Vorderschein getreten. Oder vielleicht so einen Hoka oder einen anderen Toilettenhocker äh, bei euch stehen habt, so wird dieses Gerät ja offiziell bezeichnet Toilettenhocker. Äh, ja, teilt mal eure Erfahrungen mit und äh, ob ihr diese Sitzposition vielleicht auch mal beim, äh, neuen, beim Stuhlgang jetzt auch probieren werdet, äh, aufgrund der Informationen, die ich euch gegeben habe, bzw. Äh, der Studien, die ich unten verlinkt habe. Äh, ich aus meiner Sicht und jetzt ein paar Tagen Erfahrung äh, und vor allem mit dem Wissen um die gesundheitlichen Auswirkungen frage mich echt ernsthaft, warum ich auch wieder 35 Jahre gebraucht habe um äh, diese Information an diese Informationen ranzukommen. Es äh, ist eine Sache die man täglich macht und die man täglich falsch macht und wo der Massname geknickt ist und wo Reste im Mastern drin bleiben, was Krebs verursachen kann. Ne? Also es fühlt sich durch und durch auch richtig an, also rein intuitiv, ähm, weil das so von unserer Natur auch konzipiert ist, äh, dass wir im Endeffekt im Hocken kacken quasi und nicht im Sitzen und deswegen ich habe auch nur Vorzüge dieser Position gefunden und keine Kritik in irgendeiner Weise und ja ich frage mich warum ich mein Leben nicht die ganze Zeit so gekackt habe aber so ist es halt gewesen ich verstehe nicht wie solche Informationen einfach ja einfach nicht zu mir vorgedrungen sind bisher solche elementare Informationen in unserer Informationsgesellschaft ich kenne alle Sieger äh, des Grand Prix Eurovision de la Chanson seit 1980 und wahrscheinlich auch alle Bundesligameister äh, seit jener Zeit. Aber wie ich vernünftig kacke, das, das habe ich nicht gewusst. Das kann irgendwo nicht sein. Naja, wie dem auch sei. Äh, wenn euch die Anregung gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und äh, ja, Und wenn ihr auch in Zukunft wieder wichtige Informationen zu eurer Gesundheit nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal mit beiden Aktionen und natürlich auch zum Kommentieren der Videos sorgt ihr immer dafür, dass äh, die Videos über den Durchschnitt der Standard-Videos gerankt werden. Das heißt, jeder Daumen hilft mir, jeder Kommentar. wenn ihr abonniert, sowieso. Ja, also äh, ich äh, hoffe, dass ich euch damit hier einen natürlichen, bewussteren Zugang zu eurer Gesundheit wieder verschaffen konnte und dass ihr mal über euren Stuhlgang nachdenkt. Äh, und äh, ja. Denkt sozusagen beim nächsten Kacken an mich und die neue Position, die, die neue Position. Link für den Hocker gibt es wie gesagt unten, aber man kann es auch einfach mal mit zwei umgedrehten Töpfen ausprobieren. Das heißt man nimmt einfach zwei Töpfe, dreht sie um, rechts und links und dann probiert man erstmal die Position aus, wie das so für einen ist diese und relativ schnell merken, das ist ganz die, die, die Entleerung ist einfach viel, viel schneller, viel einfacher und mit viel, viel weniger Druck. Es fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch an, aber probiert es einfach aus und teilt mir eure Erfahrungen damit. Ähm, ja. Und von daher, also ich kann es jedem empfehlen, auch nur so einen Toilettenhocker dann, äh, dann auch zu bestellen, äh, weil der ja auch höhenvorstellbar ist und auch diesen richtigen Winkel für die Füße und so weiter. Also, ähm, aber es geht sicherlich auch mit, mit jedem anderen Hocker, aber erstmal die grundsätzliche ähm, Sensibilisierung für die Thematik, hocken statt sitzen, das ist erstmal das Wichtigste mal anliegen und ja probiert es einfach mal aus ähm, und gebt mir dann Feedback zu eurem Stuhlgang, zu eurem neuen Erlebnis bei eurem neuen Stuhlgang. Macht's gut Euer Christian tschüss.